The Holder of Song Geh in irgendeine Stadt, in irgendeinem Land, zu einer psychiatrischen Anstalt oder einem Rehabilitationszentrum, zu welchem du Zugang hast. Wenn du die Rezeption erreichst, frage nach, ob du jemanden besuchen könntest, der sich der Halter des Liedes nennt. Du wirst daraufhin zu einem Treppenhaus geführt werden, das sich höher windet als das Gebäude selbst. Am Gipfel der Treppe befindet sich eine Tür. Sobald du die Tür öffnest, wird eine plötzliche Welle von Hitze aus dem Flur dahinter herausströmen und über dich ziehen. Geh durch den Flur und je weiter du voranschreitest, desto kälter wird die Luft um dich herum werden. Wenn du das Gefühl hast, in Eis eingehüllt zu sein, musst du perfekt stillstehen und ruhig lauschen. Solltest du nach einigen Sekunden den Schrei eines Babys hören, dreh dich um und lauf. Dir wird kein Leid geschehen, aber der Schrei des Kindes wird dich verfolgen, egal wo du hingehst. Solltest du ihn bis an dein Lebensende hören, kannst du glücklich sein, denn sollte er stoppen, wird dein erstgeborenes Kind sterben. Solltest du den Schrei des Babys nicht hören, Warte, bis der Flur wieder wärmer wird. Dann gehe weiter bis zu der Tür am Ende des Flures und tritt ein. Der Raum dahinter wird in grünes Licht getaucht sein. Im Zentrum wird eine alte Frau sitzen, die die Kurbel einer Musikbox dreht. Ihre Beine wurden beide an den Knien abgetrennt. Wenn du zu ihr sprichst, musst du ihr in die Augen sehen. Sie versteckt einen Speer, der aus den Knochen ihrer Beine gemacht ist. Solltest du den Augenkontakt abbrechen, wird sie dich damit aufspießen und dich alleine zurücklassen, damit du in scheinbar endloser Qual verblutest. Sie wird nur auf eine Frage reagieren. Welches Lied haben sie immer gespielt? Die alte Frau wird anfangen, in einer Sprache zu singen, die nicht von dieser Welt ist. Ihre Melodie wird die schönste sein, die du jemals gehört hast und Frieden und Gelassenheit in deinem Verstand, Körper und Seele bringen. Du wirst dir lebhaft Bilder von sorglos spielenden Kindern vorstellen, die singen, so unschuldig, wie man nur sein kann. Und nach ein paar Minuten wird es vielleicht eine schreckliche, finstere Wendung geben. Die Kinder werden anfangen, sich gegenseitig zu bekämpfen und ihr Konflikt wird schnell zum brutalsten und gewalttätigsten, den du dir vorstellen kannst, eskalieren. Sie werden sich gegenseitig auf Hölzern und Flöcken aufspießen, einander mit scharfen Steinen ausweiden und sogar mit bloßen Händen Fleisch von Knochen reißen. Du wirst erleben, wie diese Kinder, nunmehr nur noch zerfledderte Doppelgänger ihr Selbst, Tod und Zerstörung, die schrecklicher sind, als du dir jemals hättest selbst vorstellen können, verbreiten. Du wirst einen nackten Jungen sehen, der in Blut getränkt ist und fröhlich singt durch dieses höllische Brachland läuft, während er von unaussprechlichen Monstern verfolgt wird. Sie werden ihn einholen und gänzlich vernichten, während das Lied immer noch von seinen zerfetzten Lippen klingt. Dennoch. Unerklärlicherweise wirst du ruhig und friedlich bleiben, selbst als du diese unaussprechliche Gewalt gesehen hast. Wenn diese schrecklichen Visionen zu Ende sind, wird ein intensiver Schmerz in deiner Brust stechen. Dein Herz wird sich anfühlen, als würde es gleich explodieren. Lass deine Konzentration von der Qual nicht brechen und unterbrich nicht den Augenkontakt mit der alten Frau. Außer... Du willst ein Schicksal erfahren, das so schrecklich ist, dass ein explodierendes Herz im Vergleich dazu nichts ist. Wenn du deinen Stern standfest aufrecht hältst, wird der Schmerz möglicherweise etwas nachlassen. Die Frau wird aufstehen, da du noch auf ihre Augen fokussiert bist, weißt du nicht wie, und die Musikbox in deine Hand legen. Diese Musikbox ist Objekt 6 von 538. Wenn das Lied wieder spielt, werden alle zusammenkommen.